The fair traveller team went to meet Irvin at a museum Casa Storica, the second fair spot of our fair crawl in Nature Park Beverin. This is his story. Und dann, äh, ja, und dann ist zu groß geworden. Und dann haben wir eine Garage gesucht, Garage oder eine kleine Unterkunft oder irgendwo eine, eine Ecke. Und dann hätte ich schon gedacht, nur so ein kleiner Ausstellungsraum, das wäre schon, auch, um ein wissen, was zu zeigen. Und dann ist per Zufall dieses Haus leer geworden und der Kindgemeinde noch vermacht worden von der letzten Besitzerin. Die war in Kur anwesend, die hat das 8, 8, 10, ja. 8 vielleicht, ja. So richtig sammelt ich seit acht. Und, das, und das, Haus haben, das Haus haben wir seit elf Uh, Eineinhalb Jahre nur eigentlich, das ist ja nur Hobby eingerichtet, also seit 13 haben wir Betrieb. Ja. Seit 13. Casa Storica ist a special Museum, where you are allowed die to touch the dann, dann, können die so, dann können sie eben auch mal was in die Hand nehmen, oder was halt in einem anderen Museum nicht geht. Oder das ist zum Beispiel ein Original, oder? das können sie sonst halt nicht zeigen. Die sind sonst hinter Gitter. Süßigkeiten. Das, Süßigkeiten, das sind Süßigkeiten jetzt zum Beispiel, oder also so, ja. Das Kind auch, heute gibt es ja, die Museen sind ja fantastisch, die sind genial, die staatlichen. Genial teuer, darum kann ich ja gar nicht, diese Vitrinen, Beleuchtungen, ist schön, oder? Aber irgendwo haben wir auch Distanz. Eben, man will doch schauen, es ja, ja, geht ja nicht anders, anders oder? <lacht> man muss doch schnell reinschauen, Die sind so. von meiner Wow. The hat er getragen. Yeah, yeah, natürlich. I have now neben him gemäht in these shoes, he in these and in these. Is this the right shoe? Yeah, he had it for him, as he was 18 years old. Erwin knows the story of each artifact in his museum. He also collects stories from the elders in the village of Ander and its region of Nature Park Beveren in Switzerland. Wie viele Gegenstände hast du oh, hier? Keine hast? Ahnung, keine Ahnung, das sehe ich nicht. Das das da, nein, nein, das ist, eben also, das kein, ist kein Inventar. Nein, es äh, ist ja so, ist so ist nicht so was ist ja sonst eigentlich ein Verein, hier eine Stiftung, eine irgendwas. Das da ist einfach mein Hobby. We went up to see all three floors of Casa Storica ich habe schon noch die historische Sache, nicht das, das sind zum Beispiel Fuhrbriefe, alle, alles Speditionsbriefe zwischen Mailand, Genua und im Norden Nürnberg äh, aus den Städten, die, die Spediteure, die sich ihre Briefe, ah, die den Verkehr abwickeln, das sind alles Originalbriefe. Ich habe mich eigentlich selbst, ja. letztlich, denn es ist ja ein Spiel, es ist ja künstlich, es lädt diese Welt, steht nicht mehr da, aber wir wollen sie auch nicht nur so tun als ob, sondern sie ja schon zeigen. Sieht aber, so aus, als wäre es echt. Ja, die, die Dinge sind echt. Hier Auch, auch viel und viel praktischer. Also da drüben nicht, das lebt ja nicht mehr. Also das, das ist jetzt da zum Beispiel natürlich hier ist auch noch mein Plotsklo, oder? Das, äh, das habe ich auch noch oh, ist wow. eine Rolle. Je nachdem. Da kommt auch das Publikum drauf an? Aber wenn ich, also das ist äh, sehr anspruchsvoll die Rolle, muss ich schon sagen. Okay. Äh, es geht darum, da, an dem erkläre ich zum Beispiel, warum die Schule heute so viel, also warum die Kinder so lange zur Schule müssen heute und so. All the stories that Irving collects from the elders of the region, he plays them out, which makes Casa Storica not only an extraordinary museum, but a theatre with all the olden stories. Ich gehe in zehn, tauche wieder auf. Vom Tourismus jemand die Gruppe. Das sind höchstens 30 Personen ohne Mikro, nichts, kein Licht und, und dann gehen wir die runter und ich verschiedenen Rollen und spiele Entwickle natürlich aus der Geschichte der Region einfach was, was man in jedem Geschichtsbuch lesen kann gibt ja auch wieder Anlass zu, und was ich dann wieder im Dorf höre, von Leuten und was so und das gibt dann die, die Geschichten. Und gewisses stelle ich mir dann mal vor und, und fülle dazwischen und ja, oder da kommt ein Dokument. Also hier zum Beispiel, die klassische Geschichte hier ist, ist, die wenn der Säumer auf der Straße ist, sprich auf dem Weg, auf dem Saumweg früher, dann hat er seine Landwirtschaft vernachlässigen müssen im Sommer. Nicht? Dann braucht es Knechte, die kommen aus der Region von Bergamo. Bergamaski werden das hier im Dorf, die kenne ich, das weiß ich von den Leuten, wie das war und wie sie sind, wie sie gesungen haben. Und das, die Leute haben das noch im Herzen. Herzen, Herz, oder? und ich habe so eine alte Frau noch mit der sprechen können, die ist über 80 jetzt, wie sie erzählt hat. Und, und wenn ich dann ihre Augen gesehen habe und so und, und Leute, die, die, dann spüre ich, die, die, die, mir gefällt diese Rolle, weil, weil für sie ist das ihr Leben noch und wenn, da, da, da kann es passieren, dass ich dann singe und dann singen sie mich Und was natürlich schon schön ist, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich durchs Haus bin am Schluss, sind es nicht, eigentlich nicht meine Geschichten gewesen, meine, sondern meistens haben die Leute ihre Geschichten wiedergelebt. Ja. Ich spüre das, also, wir gehen nicht, nie eine Treppe, zwei hoch, dann mit Keller, dann hier und spätestens hier auf der Treppe, wenn ich voraus höre ich die Kommentare hinten. Dann, dann ist der Kopf, der Tief, du hast auch automatisch sowas gemacht. Es ist die Eigen oder dann die Erinnerung, das hatten wir auch und bei Großmutter und so. Und dann geht es zurück und am Schluss. Und, und, und zum, zum anderen kann ich meine, habe ich ein Alibi gefunden meine Frau gegenüber, dass ich weiter sammeln kann. Und jetzt ist es voll und jetzt habe ich wieder kein Alibi und jetzt muss ich schauen. Ja.